Ja und herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Klein hier von Klein Marketing Consulting und heute geht es um das Thema Skalieren und das über E-Mail Marketing und vernünftige Marketing Tools, da habe ich dir auch hinten ein paar Links reingemacht, wo du dir kostenlos mal ein paar Tools anschauen kannst für ein paar Wochen und äh, heute mal zwei, drei ähm, Themen diesbezüglich, wo viele verkehrt machen und das erste wo viele einen Fehler machen, ist die Betreffzeile. Du musst dir eines im Klaren sein, dass du letztendlich im Copywriting, also in Werbetexten, grundsätzlich immer nur den nächsten Schritt, die nächste Zeile ja, verkaufst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil es bringt nichts, wenn du einen fetten, großen, super äh, Nugget in deiner Werbebotschaft versteckt hast, aber sie niemals jemand liest. Ja? Und ganz ehrlich, ich kenne einige Entscheider, die kriegen am Tag 3, 4, 5, 800 E-Mails teilweise. Die lesen grundsätzlich nur noch die Betreffzeile. Ja? Alles andere wird da gar nicht mehr gelesen, wenn sie sie überhaupt noch selber lesen. Manchmal ist es sogar die Sekretärin und selbst die Sekretärin liest nicht mehr jede E-Mail, jede e sondern auch nur noch die Betreffzeilen. Ja? Also das ist, geht in den Ufer bei manchen Entscheidern wirklich aus. Das erste ist die Betreffzeile und viele machen dort den Fehler, ja, dass sie hier irgendwie ähm, sowas reinschreiben wie Hallo und dann Vorname, ja, Ausrufezeichen oder sowas. Und dann kommen die sofort in den Spam rein, ja, wegen dem Ausrufezeichen und dass sie einfach überhaupt, äh, und selbst wenn sie nicht in den Spam reinkommen, dann werden sie nicht geöffnet, weil das einfach überhaupt gar nichts aussagt. Ja. Das bedeutet, ähm, richtig gemacht ja, ist zum Beispiel, wenn du dein, sozusagen dein, dein, dein wertvollstes Nugget ja, von deiner kompletten Botschaft, von deiner E-Mail, e bereits irgendwie versuchst, in Kurzform in die Betreffzeile reinzukriegen, dass du überhaupt erstmal die also zum Beispiel mit 3.000 Euro, 50.000 Umsatz erzeugt, wenn deine Zielgruppe halt quasi äh, Leute sind, die zum Beispiel ähm, Online-Marketing machen möchten oder sowas. Ja? Also wirklich ganz prägnant schreiben in der Betreffzeile, was um was geht es in der E-Mail und was bringt mir diese E-Mail. Ja? What's in it for me? Ansonsten wird es, wird es hier keine Chance haben, was die Betreffzeile betrifft. Dann das nächste. Das nächste ist der Preheader. Also das ist eine Sache, die noch viel mehr unterschätzen. Das ist der sogenannte Preheader. Und der Preheader ist nichts weiteres. Der Pre-Header-Text. Also wie die ersten sieben bis zehn Wörter der E-Mail. Ja? Das heißt, du hast hier die Betreffzeile und dann der Pre-Header-Text. Ja? Und das sind jetzt halt hier die ersten Wörter deiner E-Mail. Auch das. ...sieht man letztendlich, bevor man überhaupt die E-Mail geöffnet hat. Je nachdem, welchen äh, Client man nutzt, ob man es hier auf dem, auf dem Handy hat ja, oder eben nicht oder was auch immer. Und das ist sozusagen vielleicht der, der größte Fehler. Schneit's auch noch. Oh, es hat gerade zum Schneiden angefangen hier in München. Das erste Mal hier 2022. Ja, ähm, 2. Dezember, Freitagabend. Also gut... Das ist das Allerwichtigste und das ist ja kein Empfehl, weil viele sagen, naja, jetzt hat, hat der Entscheider die E-Mail geöffnet, war so freundlich, na, jetzt fange ich erstmal ganz soft hier an ähm, mit, ähm, ah, ich freue mich, schönes Wetter oder Smalltalk oder sonst irgendwas, was ich da schon erst mal gelesen habe. Ja. Ähm, nein, du musst hier sofort ähm, mit einer prägnanten werbebotschaft ähm, zum beispiel 50 prozent zusätzlich an kunden gewonnen Mit deiner Interessentenliste. Ja? Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie das, wie das geht ja? oder wie das gegangen ist. Ja? Also die, die kurz und knappe Botschaft, worum es auch in, der weiteren, oder in den weiteren Texten dann geht. Ja? 50% sind sich an Kunden gewonnen? Okay. Ich möchte jetzt wirklich gerne wissen, wie das wie das, wie das, wie das, wie das funktioniert. Ja? Und dann geht es eben hier weiter und so weiter. Ja? Also ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwie langweilig mit der E-Mail beginnt, sondern sofort auch hier mit der, die, die entscheidende Botschaft rausholen. Dann der Mangel, das Nächste, was ich noch schreiben will, ist der Mangel an CTAs. Ja, ich sehe es immer wieder, dass dann ähm, ITler äh, E-Mails verschicken, die ewig gut sind, ewig lang, aber nicht ein einziges Mal dann irgendwie ein Call-to-Action drinsteht. Ja, ich sehe es auch viel bei Verkäufern, die IT verkaufen, auch ähm, sozusagen genauso wie die ihre Gespräche führen, ja, dass sie äh, letztendlich da stundenlang Gespräche führen, beraten, aber niemals irgendwie dann eine Handlungsaufforderung dann ab also empfehlen, lassen Sie jetzt den nächsten Workshop machen oder was verkaufen und so weiter und so weiter. Also genauso sehe ich dann eben die E-Mails auch, dass einfach hier kein ähm, Call-to-Action drin ist. Und ganz ehrlich, äh, der einzige Grund, warum wir diese ganze Arbeit hier äh, machen mit den ganzen E-Mails und alles, wir wollen was verkaufen. Das heißt, ohne Call-to-Action wird niemand, äh, kein einziger Interessent, jemals irgendwas von dir kaufen. Das heißt also ganz, ganz wichtig, äh, am besten äh, zwei bis dreimal Mal Je nach äh, natürlich äh, zwei bis drei Call to Actions je E-Mail. Ja, wenn die E-Mail länger ist, ähm, runter scrollen, dann müssen Sie nicht wieder, oh, okay, jetzt, jetzt möchte ich gern kaufen, und dann müssen Sie wieder rauf scrollen. Also das jeweils quasi ähm, die auch dann das benutzen können. Und ähm, ganz wichtig ist auch noch die Raumaufteilung. Das mache ich hier noch ganz kurz hin. Rahmenaufteilung. ja, also viele machen viel zu viel ähm, zu lange Texte, ja, ist besser, wenn du die quasi kurze Texte machst, ja, weil nämlich die meisten E-Mails äh, mittlerweile auch hier mit äh, den Dingen hier gelesen werden, ja, haben auch viele nicht auf dem Radar. Ja, verstehst du, was ich damit sagen will? Also ich mache das mal hier hin. Also du kannst jetzt einfach hier zum Beispiel den Text, den E-Mail-Text, kannst du hier bis zum Anschlag immer schreiben. Ja, und dann bis der automatische Umbruch kommt. Oder, das ist nicht so gut, besser ist, wenn du den E-Mail-Text quasi künstlich verkürzt. Ja, also hier, dann machst du ein Komma rein, dann fängst du eine neue Zeile an, dann ist geht die Zeile nur bis dahin, hängst du eine neue Zeile an und so weiter. Ja. Das ist, heißt, das ist viel schmaler ist insgesamt, der Text liest sich viel besser. Dadurch wird natürlich die E-Mail insgesamt länger. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dann halt, ähm, hier einen Call-to-Action einbaust. Ja, und dann hier eben nochmal. Ja, und dann hier vielleicht nochmal, gegebenenfalls, je nachdem, wie viel Text drin ist, insgesamt. Weil natürlich hier... Ähm, wenn der Kunde dann die E-Mail liest, der Interessent, und dann hier unten ist ja und hat sich jetzt entschlossen, okay, ist geil, ich möchte den Call-to-Action ausführen, dass er nicht nur mal scrollen muss, sondern es dann hier auch die Möglichkeit hat, zu klicken, hier und genauso eben hier. Ja. Okay, das hat gewesen für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Daumen hoch und ähm, dann sehen wir uns im nächsten Video. Hol den Termin bei mir, wenn du Bock hast auf mehr und ansonsten Video weiterempfehlen. Daumen hoch. Und Kanal abonnieren. Bis dahin, ciao.